Wer sind die wahren Profiteure der heimischen Holzverknappung? Klar, TV erhielt den Hinweis eines Brancheninsiders, dass Holz immer knapper wird und die Preise explodieren. Der Grund? Von den 25 Millionen Kubikmeter Nadelschnittholz, die 2020 in Deutschland gesägt wurden, gingen 10 Millionen in den Export. Hauptabnehmer waren die USA und China, Beide bezahlen nämlich erheblich höhere Preise als die europäischen Abnehmer, da Holz aus zwei Gründen künstlich zur Mangelware wurde. Erstens in den USA aufgrund von Zollstreitigkeiten mit Kanada und zweitens in China wegen des russischen Exportstopps auf Rundholz. So können zurzeit europäische Sägewerksbesitzer Bäume in Bretter und damit in Golf verwandeln. Beispiel. Ein Kubikmeter ungesägtes Fichtenholz bringt einem europäischen Waldbauern derzeit 90 bis 120 Euro. Nach dem Segen ist das Holz jedoch ein Vielfaches wert. Vor allem die großen Sägewerke verdienen damit ein Vermögen. Hingegen bleiben die Waldbauern auf der Strecke und mit ihnen die Häuselbauer aufgrund hoher Preise oder Holzmangel. Sie stehen vor einer finanziellen Herausforderung und können sich ein Eigenheim zunehmend kaum mehr leisten. Wo ist hier die Regierung? Steht die freie Marktwirtschaft über dem Wohle des eigenen Volkes oder ist seine Verarmung sogar gewollt? Russland hingegen schützt durch Exportstops die heimische Holzwirtschaft. Daran könnten sich europäische Regierungen doch auch mal ein Beispiel nehmen. Und welche ergänzenden Infos und Fragen haben Sie zu diesem Thema? Schreiben Sie es uns in die Kommentare! Wir freuen uns über Ihre Daumen hoch. Oh. Bleiben Sie dran, indem Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren. Weitere Videos finden Sie hier und hier. Wir, wir freuen uns auf Sie.